Wenn du gerade auf der Suche nach deiner Steuernummer bist oder ein bisschen verwirrt bist, welche Nummer du gerade verwenden solltest für deine Rechnung, für deine Steuererklärung oder beim Finanzamt anrufen möchtest und nicht weißt, welche Nummer du nennen sollst, diese Antworten bekommst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist Melchior von Contest und in diesem Video möchte ich das Thema Steuernummern etwas vertiefen. Als Selbstständiger solltest du wissen, welche Steuernummern du hast und welche du wofür verwenden kannst. Die erste Steuernummer, die du auf jeden Fall hast, ist deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Manchmal auch abgekürzt als Steuer-ID oder ID-Nummer. Diese Nummer bekommst du zur Geburt oder wenn du nach Deutschland eingewandert bist, quasi als Willkommensgeschenk. Diese Steueridentifikationsnummer ist sowas wie dein persönlicher Fingerabdruck die ist einmalig und verändert sich in deinem Leben auch nie. Wenn du als Angestellter arbeitest, dann ist das auch die einzige Nummer, die du brauchst. Diese Steuer-ID, die musst du bei deinem Arbeitgeber angeben. Die wirst du auch auf jeder Gehaltsabrechnung finden und auch am Jahresende, wenn du deine elektronische Lohnsteuernachweis bekommst, dann findest du auch auf dieser Abrechnung deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Die zweite Steuernummer ist die normale Steuernummer. Normal, weil du einfach am häufigsten mit dieser Steuernummer zu tun hast. Diese normale Steuernummer musst du angeben auf deinen Rechnungen, auf deine Steuererklärung oder auch wenn du mit dem Finanzamt Briefe austauschst, dann solltest du immer diese Steuernummer angeben. Der Grund ist relativ einfach und zwar ist das sozusagen die interne Aktennummer beim Finanzamt. Das heißt, um es mal sehr bildlich auszudrücken, das Finanzamt hat intern Akten und mit dieser Steuernummer können sie dich finden. Und wenn du sie in der Korrespondenz mit dem Finanzamt nicht angibst, dann wird es schwierig für das Finanzamt, dich wiederzufinden. Da das, diese Steuernummer quasi zum regional zuständigen Finanzamt gehört, kann es auch sein, dass sich diese Steuernummer in deinem Leben ändert. kann ja vieles passieren, beispielsweise du ziehst um, beispielsweise von München nach Berlin, dann ist das nicht mehr das Münchner Finanzamt für dich zuständig, sondern das Berliner Finanzamt und dann bekommst du ähm, nach dem Umzug von dem Berliner Finanzamt, eine neue Steuernummer zugeteilt. Außerdem kann es sein, dass du ein neues Unternehmen anmeldest, dass du heiratest, all solche Dinge führen regelmäßig dazu, dass du eine neue Steuernummer bekommst. Außerdem kann es in Ausnahmefällen auch sein, dass du mehr, mehrere dieser Steuernummern hast und zwar immer dann, wenn dein Wohnsitz woanders ist als dein Betriebssitz. Wenn du beispielsweise ein separates Büro hast und für, für die Adresse, wo dein Büro ist, ein anderes Finanzamt zuständig ist, dann hast du quasi bei dem Betriebssitzfinanzamt eine andere Steuernummer als bei dem Wohnsitzfinanzamt. Wichtig für dich, du solltest immer darauf achten, dass du die richtige Steuernummer verwendest. Die Betriebssteuernummer solltest du zum Beispiel auf deinen Rechnungen verwenden und auch für deine betrieblichen Steuererklärungen, sprich für deine Umsatzsteuer und deine Gewerbesteuererklärung. Für die private Einkommensteuererklärung solltest du allerdings dann die Steuernummer verwenden, die du von deinem Wohnsitzfinanzamt bekommen hast. Die dritte Nummer, die du kennen solltest, ist deine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Auch diese Nummer solltest du haben, wenn du selbstständig bist. Häufig wird diese Nummer auch abgekürzt als ust id nummer und diese Nummer brauchst du, wenn du mit anderen EU-Ländern quasi Waren oder Dienstleistungen austauschst. Und zwar in beide Richtungen. Das heißt, entweder bringst du eine Dienstleistung an ein Unternehmen in einem anderen EU-Land, beispielsweise Österreich, du machst eine Beratungsleistung für ein österreichisches Unternehmen und dann musst du für solche Umsätze auf der Rechnung nicht deine Steuernummer angeben, sondern deine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Du musst diese Umsatzsteueridentifikationsnummer aber auch angeben, wenn du Leistungen empfängst aus dem anderen EU-Land. Beispielsweise, du schaltest auf Facebook oder Google Werbung. Facebook und Google haben beide ihren Sitz in Irland, das heißt in einem anderen EU-Land und dann musst du jeweils in den Einstellungen von Facebook und Google, um diese Leistung als Unternehmen beziehen zu dürfen, deine Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Diese Umsatzsteueridentifikationsnummer fängt immer an mit einem Länderkürzel, in Deutschland ist es halt DE und dann kommt die eigentliche Nummer. Wichtig ist, für die Nummer gilt das Ganze. Das heißt, das DE solltest du nie weglassen. Wenn du dich gerade selbstständig machst, dann kannst du diese Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragen, ganz einfach mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das heißt, quasi mit deiner Registrierung. Beim Finanzamt. Wenn du das am Anfang, also wenn du jetzt schon selbstständig bist und am Anfang vergessen hast, diese Umsatzsteueridentifikationsnummer zu beantragen, dann kannst du das auch nachträglich machen beim Bundeszentralamt für Steuern. Dort auf der Webseite vom Bundeszentralamt für Steuern kannst du ganz einfach online den Antrag stellen, um deine persönliche Umsatzsteueridentifikationsnummer zu bekommen. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir geholfen. Wenn du sonst noch steuerliche Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du Interesse an den Leistungen der Kontist steuerberatung hast, findest du dazu alle Informationen unter diesem Video. Ansonsten kannst du dir aber auch gerne die Videos hier und hier anschauen und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Haben wir eigentlich so eine allgemeine Endcard gemacht? Oder soll ich jetzt nochmal sagen, wenn du dazu Fragen hast, dann bla bla bla? Kann ich, mich, ich sehe halt auch jetzt inzwischen anders aus, sollte ich nochmal sagen, eigentlich generell. Ne?